Warum Paraguay ein attraktiver Ort für Immobilieninvestitionen ist, nach 20 Jahren Erfahrung sage ich euch in diesem Video fünf Gründe dazu. Erstens, niedrige Kosten. Im Vergleich zu anderen Ländern in Südamerika ist Paraguay ein relativ preisgünstiger Ort zum Kaufen von Immobilien. Die Kosten für den Erwerb von Grundstücken und Immobilien sind im Allgemeinen niedriger als in anderen Ländern der Region. Zweitens, eine stabile Wirtschaft. Paraguay hat in den letzten Jahren eine stabile Wirtschaftsentwicklung erfahren. Das Land hat ein solides Wirtschaftswachstum und eine niedrige Inflation, eine relativ niedrige, immer noch, ja, was ein attraktives Investitionsklima schafft. Drittens, Geschäftsklima ist sehr günstig. Paraguay hat ein günstiges Geschäftsklima und bietet Investoren eine Reihe von Vorteilen, wie zum Beispiel habe ich auch schon gesagt, Steuervergünstigungen, geringe bürokratische Hürden und ein attraktives Investitionsklima. Alles auch flexibles Arbeitsrecht. Viertens, attraktive geografische Lage. Ja klar, Paraguay liegt in der Mitte Südamerikas und bietet ein, eine strategische geografische Lage. Es ist ein wichtiger Transportknotenpunkt und ein wichtiger Durchgangspunkt für unter anderem Waren, die zwischen Brasilien, Argentinien und Chile transportiert werden. Fünftens, sehr wichtig, wachsende Nachfrage. Ja, Ich habe es immer wieder gesagt, die Nachfrage nach Immobilien in Paraguay wächst stetig. Die Bevölkerung wächst auch und die Wirtschaft entwickelt sich weiter, was die Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsimmobilien natürlich erhöht. Dies kann Investoren Chancen bieten, um den Markt anzusteigen und von der Nachfrage nach Immobilien zu profitieren, also Nichts wie einsteigen. Wie seht ihr die fünf Gründe? Schreibt eure dazu in den Kommentaren. Ich freue mich wie immer und profitieren wie alle davon. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, einfach unten abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen und keine immobilien Bis dann! Max gut.